Ja, hier haben wir jetzt den Karo Iconi Ortix 2.0. Weißt du, was mir gut gefällt an dem Schuh? Nein, aber du wirst mir sicher gleich erzählen. Ja, Karo hat sich hier wirklich Mühe gegeben. Also, 100.000 Fußscans sind untersucht worden, um ja, die Passform anzupassen, um die Leisten zu entwickeln. Das finde ich halt ganz gut, weil viele Schuhe werden am Designertisch sozusagen entwickelt und hier waren es wirklich Läuferfüße, wie deiner zum Beispiel. Ja, ich finde es super spannend, dass Caro hier wirklich ähm, auf Läuferinnen wie mich setzt, um halt ähm, wirklich einen Schuh zu entwickeln, der auf viele Läuferinnen passt. Du bist den Schuh jetzt gelaufen. Erzähl mal ein bisschen, wie fühlt er sich an? Für wen ist er geeignet? Äh, für mich ist er wirklich super angenehm zu laufen, auch als Mittelfußläuferin, weil er einfach wunderbar abrollt. Mir ist dabei auch dieses fulcum hier unten in der Sohle aufgefallen. Und was hat damit dann auf sich? <lacht> Ja, du hast es gerade schon gesagt, ne? der rollt gut ab und genau das ist es eigentlich. Ne? Das ist wie eine kleine Wippe in dem Schuh, die hier in die Mittelsohle integriert wird und das hilft im Grunde dabei, die Abrollbewegung zu unterstützen. Das macht das Element und das spürst du halt. Was noch ganz spannend ist, äh, Caro hat bei dem Modell äh, ein bisschen mehr Material sozusagen verbaut in der Mittelsohle und trotzdem ist der Schuh leichter geworden. Spürt man das eigentlich beim Laufen? Ja, das spürt man schon, beziehungsweise gerade mir als etwas leichtere Läuferin kommt das natürlich auch immer entgegen, wenn so ein Schuh leichter wird. Insofern ist es ja für mich wirklich super angenehm zu laufen. Aber weißt du was, der ist nicht ganz so leicht wie die Schuhe früher. Weißt du, wie früher die Laufschuhe aussahen? Das waren eigentlich so kleine Sehr Leder... Sehr minimalistisch mal. Ja, das waren vor allem so kleine Lederschläppchen und Karo ist wahnsinnig... Also ist jetzt alt, also die Marke gibt es schon seit über 100 Jahren und die haben tatsächlich schon... Die Fliegenden finden sozusagen teilweise mit Schuhen unterstützt vor den 1920er Jahren ungefähr. Tatsächlich ist die Marke schon sehr, sehr, hat eine wahnsinnig lange ähm, Tradition. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben ein bisschen neugierig gemacht auf den Schuh, oder? Definitiv. Ich äh, laufe, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Und äh, wenn ihr über diesen Schuh oder auch über andere Schuhe mehr erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf sport2000.de.